Herzlich Willkommen, mein Name ist Günter Strobe, ich bin der Kontexter. In der heutigen Folge geht es um die Kontextenwerkzeuge. Die K-Werkzeuge, wie sie auch genannt werden, unterstützen Menschen dabei in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen zu handeln. Ein sehr einfaches und günstiges Kontextenwerkzeug ist der Redegegenstand. Er reguliert den Gesprächsfluss in einer Gruppe und auf diese Art und Weise kann sehr rasch eine Gesprächskultur hergestellt werden, wo alle zu Wort kommen können. Ein Kernwerkzeug des Kontextens ist das Fünf-Punkte-Modell. Es dient dazu, ausgehend von einem Thema seine eigene Position zu bestimmen. Man kann das für sich selbst als Mensch oder in der Gruppe machen. Beim Kontexten geht es ja um echte, ehrliche und effiziente Kooperation. Ein wesentliches Element dabei ist, wie Entscheidungen getroffen werden. Und dafür dient der Konsent. Der Konsentprozess ist so gestaltet, dass alle Sichtweisen in einer Gruppe zu Wort kommen und diese in die Lösungsfindung einfließen. Das sorgt für nachhaltige und tragfähige Entscheidungen, die auch in der Umsetzungsphase halten. Es gibt eine Reihe von weiteren Kontextenwerkzeugen. Was Sie alle gemeinsam haben, ist, dass Sie in Richtung Eigenwohl und Gemeinwohl gleichermaßen kalibriert, also geeicht sind. Das heißt, bei richtiger, präziser Anwendung kann man sich sicher sein, dass es zu Effekten kommt, die für alle Beteiligten passen. Im Zusammenspiel der Kontextenwerkzeuge kann das gesamte Erfahrungswissen einer Gruppe optimal genutzt werden. Das hängt natürlich immer auch vom Thema ab. Und was es mit dem Thema auf sich hat, ist Thema einer anderen Folge.